Wir haben ein Ding entwickelt, welches wir Ego nennen. Und damit meine ich nicht, dass jemand ziemlich aufgeblasen oder von sich überzeugt ist, sondern unsere Identität, unser Selbstbild von uns, welches wir damit gleichstellen, wenn wir versuchen, es zu greifen. Das Ich. Und heute beleuchten wir das Ganze noch etwas weiter. Bom, bom, Knuck. Das Ego ist nicht ein Ding wie ein bestimmter lebender Organismus. Es ist etwas Abstraktes wie eine Stunde, ein Zentimeter oder Zahlen und dient genau wie diese als Werkzeug, um sich in der Welt zurechtzufinden. Wenn du sagen kannst, das bin ich und das bin ich nicht, dann bringt dir das ziemlich viele Vorteile. Dieser Teil des Egos liegt einfach in unserer Natur als lebendes Wesen, das sich lernt zu zentralisieren. Ein anderer Anteil jedoch basiert auf einer sozialen Übereinkunft, die wir uns alle im weitesten Sinne durch unsere zwangsläufigen Sozialdynamiken gegenseitig erzählen. Denn dein Selbstbild ist vollgestopft mit Bildern und Vorstellungen aus der Interaktion mit anderen Menschen. Dio mir wird von klein an schon gesagt, dass wir ein ganz bestimmtes, konsistentes Verhalten an den Tag legen sollen. Alex, hör auf dich wie Peter zu benehmen. Du bist nicht Peter, du bist Alex, sehr vereinfacht gesagt. Und schon haben wir ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie wir sind und wie wir nicht sind. Und wie wir das alle kennen, werden wir schon sehr bald mit der Frage konfrontiert, was wir später mal sein wollen. Und auch wenn wir in unserer kindlichen Naivität süß darauf antworten, wird damit in uns der Gedanke gepflanzt, dass wir mehr sein müssen, als wir sind. Wir beginnen damit, die Suche nach einer akzeptablen Identität. Die Frage, welche Rolle kann ich spielen, wird zu der Frage, wer bin ich? Oder anders, wer kann ich sein zu, wer muss ich sein. Und die sagst du mir indirekt oder direkt, weil ich dich mit einer bestimmten Rolle von mir konfrontiere. Du reagierst darauf, so wie du halt in der Lage bist, basierend auf der Vorstellung von mir, die ich in dir auslöse. Und ich verstehe mich dann durch dich, weil ich mich in dir gespiegelt bekomme. Und so kriege ich eine Idee von mir und kann darüber nachdenken, wie ich halt in der Lage dazu bin. Anders gesagt, das, was du Ich nennst, ist ein mental-konzeptuelles Selbstbild und ein soziales Konstrukt, welches zur Orientierung dient. Es entsteht basierend auf den Willensakten eines Organismus, welcher alles dafür macht, um zu überleben und mit welcher Priorität er in seinem Anpassungsprozess in der Lage ist, das Feedback der Mitwelt zu integrieren. Und ganz offensichtlich haben wir ein inkomplettes Bild von uns, weil wir mit der Information, die wir in diesem Bild sehen möchten, doch ziemlich selektiv sein können. Und das ist der Unterschied zwischen Persönlichkeit und Selbstbild. Während Persönlichkeit die Gesamtsumme des konditionierten Willenspotenzials mit all seinen Vorstellungen, Glaubenssätzen und Handlungsfähigkeiten beschreibt, wovon das meiste offensichtlich unbewusst ist, beschreibt Selbstbild den bewussten Anteil daraus, welcher der Egoverstand für wichtig hält. Es ist eine Unterscheidung zwischen, wer wir sind und wer wir glauben zu sein. Und auch wenn Menschen von ihrer Persönlichkeit sprechen in dieser individualitätsglorifizierenden Gesellschaft. Dann meinen sie eigentlich ihr Selbstbild, was sie feiern. Denn die meisten Menschen haben Angst vor sich selbst und kommen kaum mit sich klar alleine. Deswegen heißt es auch mehr Schein als Sein, wo versucht wird, diese Misere mit einem schönen Selbstbild in den Köpfen der anderen zu kompensieren, in der Hoffnung, dass das eigene Selbstbild identisch damit wird. Genau das unterscheidet auch echtes Wachstum von Falschen. Sehr viele Menschen sind damit bemüht, ihr Selbstbild zu verbessern, statt ihrer Persönlichkeit. Deswegen tragen die Gurus von heute auch Hemd und Sakko. Wisst ihr, was der größte Feind von Bewusstseinsentwicklung ist, wovon Persönlichkeitsentwicklung nur ein Teil ist? Oberflächlichkeit. Geboren und selektiert aus dem Bedürfnis des ego sich gut zu fühlen. Abgesehen von der unbewussten Leugnung der eigenen Persönlichkeit gibt es auch noch einen anderen Anteil, der konsequent nicht ins Ego integriert wird. Denn in deinem Selbstbild sind keine Informationen darüber, wie dein Blut durch deine Adern pumpt, wie deine Verdauung funktioniert oder dein Herz schlägt, wie deine Gefühle auftauchen. Stattdessen sind das alles Sachen, die das Ich hat, statt sie zu sein. Würdest du sowas sagen wie, ich bin mein Blut? Ich bin meine Triebe, meine Gefühle und mein Herz. Wir sind in unserer Wahrnehmung so verwirrt, dass wir das nicht tun. Stattdessen identifizieren wir uns mit einer Karikatur von uns. Obwohl wir das einzige, was wir wirklich sicher sein können, was da ist, all die genannten Prozesse sind. Das Meistern an unserem Körper fühlt sich genauso an, wie irgendwelche Dinge, die wir sehen. Du schaust hinunter und siehst da deine Füße. Und dann sind da auch noch zwei Beine, die irgendwo aufhören. Und was ist das denn? Da ist irgendwas im Weg. Ach, das ist die Nase. Und dann nimmst du natürlich auch an, dass du Augen und einen Kopf hast, wie alle anderen auch. Und dann schaust du in den Spiegel und siehe da, er ist tatsächlich dort, wie erwartet. Und innen drin merkst du das Herzpumpen, die Lungen, die sich ausbreiten und ein Knurren im Magen. Daher muss das auch alles da sein, auch wenn du es nicht sehen kannst. Du fühlst es. Und auf die gleiche Weise fühlt es sich so an, als sei da etwas hinter Deinen Augen und zwischen Deinen Ohren. Du packst es in die gleiche Kategorie wie diese anderen Sachen, die Du nicht sehen kannst. Und natürlich nimmst Du dann an, dass es da sei. Nun, wir könnten Dich jetzt aufschneiden und dann würden wir alle genannten Sachen finden. Außer einer. Das Ich. Der Fehlschluss, den wir machen, liegt darin, dass wir das Ego so behandeln, als sei es ein lebender Organismus. Aber ganz offensichtlich ist die Idee von dir nicht du, genauso wie die Idee Pflanze keine Pflanze ist oder dass sich die Idee Feuer verbrennen kann. Das Ich ist ein Konzept, ein Selbstgedanke, in dem nur ein kleiner Teil unserer Persönlichkeit und unseres Körpers integriert wird. Das Ich muss als das verstanden und gefühlt werden, woraus es und wozu es gemacht worden ist. Aus einem Selbsterhaltungsmechanismus eines Organismus, der alles macht, um am Leben zu bleiben.